Diese Blüten stammen von einer der reinsten Cannabis-Sorten überhaupt. Die Sorte ist eine echte Legende, sozusagen die Königin der Indikas. Die Version von DINAFIM hat einen Stammbaum wie keine andere. Wie ihr euch denken könnt, ist die Qualität ihrer Ernte unvergleichlich. Super kompakte Batzen mit einer einmaligen Trichomfülle. Feste, klebrige Blüten mit einem längst legendären Aroma. Nicht umsonst heißt es, etwas riecht nach Boba. Zu Ihren wertvollsten Schätzen gehört Ihr Harz. Dank dieser weißen Pünktchen entspannt sich der ganze Körper. Jeglicher physischer Stress fällt von Euch ab. Das bewirken diese Bobakush-Blüten.